Twitter mag ich persönlich sehr gerne, weil es mich einfach auch zwingt, kurz, präzise und knackig zu bleiben. Das heißt, es schärft auch meinen eigenen Fokus auf meine Themen. Zum anderen nutze ich Twitter einfach auch für die persönliche zweite Presseschau am Tag. Das heißt, ich kann mich schnell über Themen informieren. Merke aber auch, dass die Themenflut manchmal so groß ist, dass man ohne Tools wie Hootsuite, die einem da so ein bisschen helfen bei der Organisation, gar ja nicht wirklich klarkommt. Was mir auch auffällt, ist, dass Twitter eigentlich inzwischen tatsächlich als seriöse Quelle zitiert wird, also gerade in der Presselandschaft sieht man das. Ich gehe davon aus, dass das hauptsächlich damit zusammenhängt, dass immer mehr öffentliche Stellen Twitter auch als Informationskanal benutzen.